die Preise anderer Güter, insbesondere von Komplementär- und Substitutivgütern, die Höhe des verfügbaren Einkommens und des Vermögens sowie der Preis des Gutes bzw. der Dienstleistung. Bestimmungsfaktoren für die Höhe des Angebots sind unter anderem die Anzahl an Anbietern, die individuelle Kostenstruktur und die Zukunftserwartungen der Anbieter, die momentane Konjunkturphase die Preise anderer Güter, unter anderem Substitutivgüter, die Wettbewerbssituation sowie der Preis des Gutes und der Dienstleistung. Eine ausführliche Erläuterung zu den wesentlichen Bestimmungsfaktoren von Angebots und Nachfrage finden Sie in einem anderen Lehrvideo im YouTube-Kanal der Firma lbv Tratt. Merke! Jede Änderung des Preises eines Gutes oder einer Dienstleistung, also jede Preiserhöhung oder Preissenkung, führt zu Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegungen auf der Nachfrage- bzw. Angebotskurve. Kommt es jedoch zu Verschiebungen der Nachfrage- oder Angebotskurve, so ist nicht der Preis des Gutes oder der Dienstleistung, sondern ein anderer Bestimmungsfaktor hierfür verantwortlich. Zu einer Verschiebung der Nachfragefunktion kann es beispielsweise kommen, aufgrund von Mode- bzw. Gesundheitstrends, die die Nachfrage nach einem bestimmten Gut stark ansteigen bzw. stark absinken lassen. Auch der Ausbruch einer Epidemie oder das vermehrte Auftreten einer Volkskrankheit kann die Nachfrage beispielsweise nach Medikamenten massiv ansteigen lassen. Ein weiterer Grund für die Verschiebung der Nachfragekurve sind staatliche Eingriffe wie beispielsweise die Einführung neuer Förderprogramme, Stichwort Abfragprämie, die einen Anstieg der Nachfrage nach Neuwagen zur Folge haben. Die Streichung von Förderprogrammen, Stichwort Wohnungsbauprämie, hätte einen Rückgang der Nachfrage nach Häusern zur Folge. Merke, eine Rechtsverschiebung der Nachfragekurve deutet immer auf eine Mengenausdehnung hin, eine Linksverschiebung der Nachfragekurve hingegen auf einen Mengenrückgang. Zu einer Verschiebung der Angebotsfunktion kann es beispielsweise kommen aufgrund guter Ernteerträge in der Landwirtschaft oder der Entdeckung neuer Erdölfelder. Beides hat zur Folge, dass das Angebot an Gütern stark ansteigt. Auch die Einführung besserer Produktionsmethoden kann das Angebot beispielsweise nach Industrieprodukten massiv ansteigen lassen, da die Stückkosten für die Anbieter nun deutlich geringer sind. Ein weiterer Grund für die Verschiebung der Angebotskurve sind staatliche Eingriffe, wie beispielsweise die Einführung neuer Förderprogramme, Stichwort Subventionen für Milchbauern, die einen Anstieg des Angebots an Milch zur Folge haben. Die Streichung von Förderprogrammen, Stichwort Steinkohlesubvention, haben hingegen einen Rückgang der Fördermenge und des Angebots an Steinkohle zur Folge. Merke, eine Rechtsverschiebung der Angebotskurve deutet immer auf eine Mengenausdehnung hin. Eine Linksverschiebung der Angebotskurve hingegen auf einen Mengenrückgang. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen wesentliche Gründe für die Verschiebung der Angebots- und Nachfragekurve aufgezeigt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.